In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Messgerät der letzten Videos internetfähig machst. Neben deinem Messgerät der letzten Videos brauchst du noch das WiFi-B. Das WiFi-B kannst du einfach auf XP-Steckplatz 1 auf der MCU stecken. Wie rum das WiFi-B aufgesteckt wird, kannst du mithilfe der kleinen Abbildungen auf der MCU und auch auf dem WiFi-B erkennen. Damit deine Werte nun ins Internet übertragen werden können, musst du als erstes deine Box auf der OpenSenseMap registrieren. Gehe dazu auf opensensemap.org. Hier siehst du alle bereits registrierten Stationen. Um eine eigene Station zu erstellen, musst du dich zuerst registrieren. Nachdem du dich registriert und angemeldet hast, kannst du eine neue Station anlegen. Lese dazu zuerst die Datenschutzvereinbarung sorgfältig durch. Wenn du einverstanden bist, klicke, ich stimme zu und weiter. Als nächstes musst du deiner Station einen Namen geben. Meinen nenne ich einfach Test. Sie steht drinnen und gehört zu keiner Gruppe. Auch der Standort passt bereits. Falls dieser nicht stimmt, kannst du ihn per Drag Job anpassen. Als nächstes müssen wir den Hardware-Typ deiner Sensebox auswählen. Wir wählen also Sensebox EDU und fügen die Sensoren hinzu, die wir angeschlossen haben. In unserem Fall Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Sensoren werden nun hier unten aufgeführt. Falls etwas nicht stimmt, kann mit dem roten Knopf ein Sensor wieder gelöscht werden. Falls alles okay ist, klicke weiter und überprüfe deine Angaben. Wenn auch hier alles stimmt, klicke abschließen. Die nun angezeigte Seite solltest du auf keinen Fall schließen. Die hier angezeigten IDs werden später im Blockly benötigt, um deine Messwerte hochladen zu können. Wechsel nun in die Programmierumgebung, um dein Programm der letzten Male anzupassen. Um deine Messwerte ins Internet zu übertragen, musst du deine Box als erstes mit dem WLAN verbinden. Platziere dazu den Verbinder mit WLAN-Block im Setup und gebe deinen Netzwerknamen sowie dein Netzwerkpasswort ein. Als nächstes klappe ich den Zeiger auf Display-Block ein, um das Ganze etwas übersichtlicher zu machen. Unter der Kategorie Zeit befindet sich der Block, der festlegt, wie oft Messwerte gesendet werden sollen. In unserem Fall alle 10.000 Millisekunden, das heißt alle 10 Sekunden. Dann musst du dich mit der OpenSenseMap verbinden. Die Sensebox-ID tragen wir später ein. Und für jeden Messwert, der geschickt werden soll, den Sendemesswert an die OpenSenseMap-Block einmal hinzufügen. In unserem Fall also zweimal, einmal für die Temperatur und einmal für die Luftfeuchtigkeit. Auch hier tragen wir die sensor ids später ein. An diese sende Messwert an die OpenSenseMap-Blöcke können nun die Sensorblöcke angeknüpft werden. Also zweimal der Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Block, einmal mit Messwert Temperatur und einmal mit Messwert Luftfeuchtigkeit. Als nächstes wechseln wir zur Open sense OpenSenseMap, um die IDs zu kopieren. Zuerst die Sensebox-ID. ID kopieren und in den Block einfügen. Dann die nächste, die ID für den Temperatursensor, kopieren, einfügen und zuletzt die ID für den Luftfeuchtigkeitssensor, kopieren und einfügen. Damit dein Programm nun ausgeführt werden kann, musst du es noch auf die Sensebox kopieren. Anschließend werden deine Messwerte alle 10 Sekunden ins Internet übertragen und du kannst sie von überall auf der Welt anschauen.